Wie kann ich in OpenOlat Gruppenarbeiten organisieren? Diese Frage wurde in letzter Zeit öfter mal gestellt und ich will hier zeigen, wie die einfachste Variante ist, das zu tun. Zunächst habe ich hier wieder einen leeren Testkurs. Sie können natürlich dann Ihren Kurs nehmen, den Sie schon vorbereitet haben. Und dann wollen wir uns jetzt anschauen, wie man einen weiteren Baustein einfügen kann, mit dem man die Gruppenarbeit organisiert. Ich gehe dafür wieder auf Administration Kurseditor und wähle dann bei den Kursbausteinen einfügen, den Kursbaustein, den ich dafür brauche. Und zwar ist das hier leider etwas versteckt. Man benötigt dafür den Kursbaustein Einschreibung, den Sie hier unten finden. So, bei dem Kursbaustein geht es natürlich wie üblich los mit Titel und Beschreibung dieses Bausteins. Da können Sie zum Beispiel so etwas eingeben wie Einschreibung Teams. Wir können das speichern. Und dann wechseln wir hier oben weiter zu Sichtbarkeit und Zugang. Da brauchen Sie nichts eintragen, wenn Sie... Wie gewohnt die Sichtbarkeit und den Zugang für den Gesamtkurs steuern über die Verknüpfung mit Stine. Und dann kommen wir zu Konfiguration. Hier wird es jetzt interessant. Hier können Sie jetzt diese Lerngruppen erstellen, in die sich die Studierenden dann später eintragen können. Alternativ kann man auch bereits bestehende Lerngruppen hier eintragen, wenn man schon Lerngruppen erstellt hat. Dazu am Ende des Videos nochmal was. Also die normale Vorgehensweise wäre jetzt, Sie haben noch keine Lerngruppen und können dann hier jetzt einfach auf Erstellen gehen. Und dann äh, hier Lerngruppen erstellen. Ich mache das jetzt mal für ein Beispiel, schreibe einfach mal hin. Team 1. Eine Beschreibung ist natürlich möglich. Und vor allem können Sie jetzt hier sagen, wie viele Teilnehmende sich hier eintragen dürfen in diese Gruppe. Ja, ich sage mal drei Leute. Wenn Sie das freilassen würden, dann wäre die Teilnehmerzahl unbegrenzt. Also es könnten sich so viele eintragen wie möchten. Dann haben Sie hier zwei Möglichkeiten. Sie können eine Warteliste einrichten. Dann funktioniert das so, dass Leute, die gerne in die Gruppe rein möchten, wenn die Gruppe schon voll ist, eben auf eine Warteliste gesetzt werden. Und Sie können hier automatisches Nachrücken aktivieren. Das wäre dann so, dass die Leute, die auf der Warteliste sind, automatisch in die Gruppe reingenommen werden, wenn, sobald dort ein Platz frei werden sollte. Okay, ich drücke auf Fertigstellen und auf Übernehmen. Und dann sehen wir jetzt hier, dass eine Lerngruppe Team 1 erstellt wurde. Dabei belassen wir es erstmal für den Anfang, schauen uns die weiteren Einstellungen an. Wir haben hier die Möglichkeit zu wählen, mehrere Eintragungen erlauben. Damit ist gemeint, dass die Studierenden sich in mehrere Gruppen gleichzeitig eintragen dürfen, ja oder nein. Üblicherweise, wenn wir jetzt eine ganz normale Gruppenarbeit organisieren wollen, wollen wir natürlich, dass die Studierenden sich nur in eine Gruppe eintragen. Also lasse ich das hier, so wie die Voreinstellung ist, dass es nicht aktiviert ist. Und dann haben wir dieses Austragen erlaubt, das bedeutet, ob Studierende aus einer Gruppe rausgehen dürfen, für die sie sich eingetragen haben. Hier ist die Voreinstellung, dass das aktiviert ist und das ist in den meisten Fällen natürlich auch sinnvoll, wenn sich die Gruppen bilden, dass die Leute zu Beginn rein und rausgehen können, wenn sie bemerken, dass sie doch in einer, einer der anderen Gruppen mitarbeiten wollen. Gut, das können wir speichern und können dann mal den Editor verlassen und uns angucken, wie dieser Kursbaustein dann im Endeffekt ausschaut. Dafür wechsle ich hier oben aus dem Editor raus in den Kurs. Werde noch gefragt, ob ich das publizieren möchte, was ich jetzt gemacht habe, sage ich ja, können wir machen. So, jetzt schaue ich mir diesen Baustein an, indem ich hier draufklicke und Sie sehen jetzt hier, okay, es wurde jetzt dieses eine Team erstellt, was ich angegeben habe, nämlich Team 1. Und ähm, die Studierenden können sich jetzt eintragen. Ja? Und wenn sie eben hier mehrere Teams jetzt ähm, erstellt hätten, würden die hier eben untereinander angezeigt werden und die Studierenden können dann auswählen, in welches Team sie rein wollen. Okay, und wenn Sie jetzt weitere Einstellungen zu diesen Teams, also zu den Gruppen, vornehmen wollen, dann klicken Sie einfach das entsp die entsprechende Lerngruppe an, in diesem Fall hier Team 1, und können jetzt hier einstellen, was in diesem äh, Bereich, also in dieser Lerngruppe, alles möglich sein soll. Dafür klicken Sie hier auf Administration und bekommen dann eine ganze Reihe an Auswahlmöglichkeiten, wie dieses Team, also diese Lerngruppe hier aussehen soll. Zunächst mal die Beschreibung. Das haben wir schon vorgenommen. Wir haben ja schon einen Namen vergeben und wir haben auch hier unten schon eingetragen, wie viele Teilnehmende in, diesen, äh, in diese Gruppe aufgenommen werden dürfen. Und da haben wir auch schon hier entschieden, dass es keine Warteliste und automatisches Nachrücken in dem Fall geben soll. Also diesen Tab hier haben wir schon bearbeitet. Jetzt wechseln wir in den nächsten, das sind die Werkzeuge. Hier können Sie jetzt auswählen, welche Möglichkeiten die Studierenden innerhalb dieser Lerngruppe haben sollen. Sie können also auswählen, ob die Befragten hier diese ganzen Dinge nutzen können. Wenn Sie genauere Informationen dafür haben, dazu haben wollen, was diese einzelnen Bausteine hier bedeuten, lohnt es sich wie immer hier ein Klick auf die Hilfe und im Handbuch nochmal nachzulesen zu den einzelnen Bausteinen hier. Was ich so empfehlen würde als Standardvorgehensweise ist auf jeden Fall einen Ordner zu nehmen. Damit können die Studierenden ganz einfach dann Dateien untereinander austauschen, ein Forum und ein Chat. Ja, Im Chat kann man dann wunderbar in der Gruppe dann kommunizieren. So, da speichern wir einmal. Und gehen weiter zum nächsten Tab, und zwar Mitglieder. Bei den Mitgliedern haben Sie jetzt die Möglichkeit, hier Mitglieder hinzuzufügen, wenn Sie jetzt selber entscheiden wollen, wer in diese Gruppe hineinkommt. Was jetzt beim Einschreibebaustein üblicherweise natürlich dann nicht durch Sie festgelegt wird, sondern die Studierenden können dann selber in die Gruppe eintreten. Sie können aber jederzeit eben hier Mitglieder hinzufügen oder Leute rausnehmen, beispielsweise dann auch Gruppenbetreuer dazu kommen wir dann gleich noch. Schauen wir uns mal kurz die Einstellungen an, die Sie hier noch ähm, vornehmen können. Und zwar können Sie hier anklicken, dass Mitglieder ähm, die Betreuer sehen. Das macht natürlich Sinn, wenn Sie da Gruppenbetreuer eintragen, wie zum Beispiel Tutoren, dass die Mitglieder der Gruppe das dann auch sehen. Dann haben wir Mitglieder sehen Teilnehmer. Das macht auf jeden Fall auch Sinn, dass die ähm, Teilnehmenden in der Gruppe sich gegenseitig in dieser Mitgliederliste sehen, dass sie wissen also, wer alles in der Gruppe drin ist. Und dann kann man hier noch sagen, alle Benutzer sehen Betreuer und alle Benutzer sehen Teilnehmer. Das wäre nur dann relevant, wenn Sie wollen, dass alle OLAT-Nutzer äh, der Uni hier sehen können, wer in diesen Gruppen ist, äh, beziehungsweise diese Gruppen sehen können. Äh, das macht ähm, in der normalen Arbeit im Rahmen eines Kurses eher nicht so viel Sinn. Und dann haben wir hier noch Mitglieder, dürfen die Mitgliederliste herunterladen, wenn Sie also größere Gruppen haben und das ermöglichen wollen, dass die Leute eine Liste als Excel-Liste runterladen können, dann können Sie das hier noch anklicken. Und Teilnehmer können die Gruppe verlassen. Das ist natürlich auch immer eine sinnvolle Wahlmöglichkeit. Okay, dann haben wir hier bei Kurse auch die Möglichkeit, so eine Gruppe mit mehreren verschiedenen Kursen zu verknüpfen. Das wäre aber in der klassischen Anwendung, dass Sie in einem Kurs eine Gruppenarbeit organisieren, auch nicht nötig, sodass Sie hier also nichts verändern müssen. So, das wären so die wichtigsten Sachen zu äh, der Teamarbeit. Sie können das jetzt eben dann für die verschiedenen Teams, die Sie bilden wollen, können Sie diese ganzen Eintragungen hier vornehmen und können dann den Studierenden die Möglichkeit geben, sich da einzutragen. Also das ist eine wunderbare Möglichkeit zur Gruppenbildung und vor allem habe ich auch gute Erfahrungen gemacht mit der Nutzung des Chats, dass dann also die Gruppen sich innerhalb ähm, diese, dieser lerngruppen dann über den chat dann miteinander unterhalten können eine andere möglichkeit ist auch dass man innerhalb dieser teams dann noch mal die möglichkeit gibt dass die leute ähm, meetings machen also videokonferenzen zum beispiel mit zoom eine möglichkeit wäre dass man dafür wäre dass man in das team dann noch mal eine information reinschreibt hier haben sie auch die möglichkeit über eine Meeting-ID und ein Passwort auf ein Zoom-Meeting zuzugreifen. Das wäre also auch nochmal eine schöne Möglichkeit, die Nutzung von OpenOLAT und Zoom miteinander zu verknüpfen. Okay, schauen wir uns dann mal an, wie so eine Gruppe jetzt aus Sicht eines Teilnehmenden dann aussieht. Wenn wir hier auf das Team raufklicken, dann sehen wir den, äh, diese Gruppe jetzt so, wie es auch für einen Teilnehmenden der Gruppe dann zu sehen wäre. Sie sehen also hier auf der linken Seite, in welchen Kurs ist äh, diese Gruppe hier eingebunden. Dann sieht man hier unter Mitglieder, welche Gruppenbetreuer es gibt und welche Gruppen Teilnehmenden es in dieser Gruppe gibt. Und das ist sehr praktisch als Übersicht. Vor allem bei den Betreuern können Sie dann eben noch Tutorinnen dann eintragen, sodass also alle Leute hier sehen, wer sind die Betreuer und wer sind die Teilnehmenden in der Gruppe. Und dann haben Sie eben hier die Möglichkeit, diese äh, Bausteine zu nutzen, die Sie als Autorin des Kurses dann eben da eingefügt haben. Ja, also ich hatte ja... Vorhin gesagt, als Voreinstellung habe ich hier einfach mal Ordner, äh, Forum und Chat äh, angelegt. Da können die Leute also den Chatraum betreten und dann sich hier unterhalten. Und ähm, dieses, diesen Administrationsbutton hier, den sehen nur Sie als Kursautor und auch die Tutorinnen sehen diesen, Ordner, äh, diesen Button. Das heißt auch die Betreuer, die, die Gruppenbetreuer können also hier weitere Bausteine hinzufügen und so weiter. Gut, dann abschließend noch zwei, drei Hinweise zu dieser ganzen Gruppenarbeit und zwar sehen Sie die Gruppen, die Sie über diesen Einschreibebaustein erstellt haben, auch hier oben in dem Reiter Gruppen. Da können Sie dann also gucken, okay, ich habe die Gruppe Team 1 genannt und die erscheint jetzt hier in dieser Gruppenliste. Und das ist ganz praktisch, wenn Sie jetzt weiter intensiver mit den Gruppen arbeiten wollen, können Sie zum Beispiel eine bestehende Gruppe duplizieren, was sehr praktisch ist, wenn Sie mehrere Gruppen erstellen wollen mit den gleichen Bausteinen und so weiter. Und Sie können natürlich auch Gruppen löschen und zusammenführen und so weiter. Und vor allem auch sehr praktisch, Sie können E-Mails senden, jetzt zum Beispiel an die, alle Teilnehmenden und Betreuer eines bestimmten, äh, einer bestimmten Lerngruppe. Soweit als Einführung zu den Lerngruppen. Viel Erfolg!